Naja, den Entenschieß habe ich besiegt, aber mein Raumschiff ist weg. Vielleicht sollte ich mal Bubble Bag anrufen. Warum bist du nicht schon längst angekommen? Komm schnell! Okay. Das ist ein Supermarkt, da trampel ich rein. Ich will einen Raumchef. Ja, brauchst du nicht. Na toll. Der Tank ist leer. Das ist Ufo. Aber was ist das? Ich bin eine Nase. Oh nein, es kommt näher. Nein, auf, geh weg, stopp, lass es. Nein, auf. Ich bin aus dem Raumschiff geflogen. besiegt. Must Bubble braucht Pinde.